Wie kann man eine LIME-Survey-Umfrage vor der Aktivierung testen? Dafür gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die ich kurz vorstellen möchte. Wenn Sie Ihre Umfrage soweit erstellt haben und jetzt te testen mö möchten, dann ist die einfachste Möglichkeit, zunächst mal auf die Umfrage Vorschau zu gehen. Dafür können Sie hier im Fragen Explorer auf die jeweilige Frage klicken, die Sie interessiert. Und dann können Sie hier auswählen, ob Sie sich nur die einzelne Frage in der Vorschau anschauen wollen oder die gesamte Fragegruppe oder die gesamte Umfrage. Und dann bekommen Sie jeweils eine Vorschau, wo man sich durchklicken kann. Darüber kann man also die Darstellung testen. Wenn Sie so mit der Darstellung soweit Sie zufrieden sind und jetzt auch mal testen wollen, ob die ganze Aktivierung und dann auch der Export der Daten und so weiter einwandfrei funktioniert, dann können Sie natürlich auch das in LimeSurvey testen, bevor Sie Ihre Umfrage wirklich für die Umfrage Teilnehmenden richtig freigeben. Und dafür gibt es folgende Möglichkeit. Und zwar klicken Sie hier auf die Umfrage man können dann hier auf diese Umfrage aktivieren gehen. Das bedeutet also, dass Sie die Umfrage einmal testweise schon mal aktivieren. Sobald man das gemacht hat, werden ein paar Fragen gestellt. Man kann hier direkt auf Speichern und Umfrage aktivieren gehen. Wird dann nochmal gefragt, ob man einen geschlossenen Teilnehmendenkreis haben möchte. Geht auf Nein, Danke und schon ist die Umfrage aktiviert. Das heißt, Sie können jetzt direkt hier diesen Link verwenden und dann selber oder von anderen Personen den Fragebogen einmal ausfüllen lassen, um dann praktisch Testdaten zu haben. Sobald das geschehen ist, können Sie hier auf diese Umfrage stoppen klicken und werden dann gefragt, ob Sie die Umfrage zeitlich beenden wollen oder deaktivieren. Wichtig ist, dass man erstmal hier auf zeitlich beenden geht, denn dann wird die Umfrage beendet, sodass niemand mehr an der Umfrage teilnehmen kann. Aber die Daten werden noch nicht gelöscht und wir wollen ja erstmal die Daten erhalten, um jetzt den Export testen zu können. Und dafür gehen Sie hier oben auf Antworten und dann Antworten und Statistik können Sie sich hier die Antworten auch anzeigen lassen. Wichtig aber, wenn Sie den Export testen wollen, gehen Sie hier auf Export und wählen dann aus, entweder externe Anwendungen, dort können Sie dann auswählen, wie Sie das Ganze exportieren wollen, zum Beispiel in Excel, R oder Starter. Dazu habe ich jeweils auch einzelne Videos erstellt. Schauen Sie sich die gerne an. Oder Sie können auch hier direkt in SPSS exportieren. Auch dazu finden Sie ein erläuterndes Video von mir. Wenn Sie diesen Export getestet haben und alles einwandfrei funktioniert hat, dann können Sie wieder auf die Umfrage zurückgehen, können dann hier klicken, nochmal auf diese Umfrage stoppen und wählen dann hier auf der rechten Seite aus Umfrage deaktivieren. Dadurch werden dann alle Daten gelöscht, die Sie bei dieser Testaktivierung eingegeben haben. Und Sie können dann mit der Umfrage neu beginnen, wenn Sie Ihre echte Umfrage durchführen wollen, indem Sie hier wieder auf diese Umfrage aktivieren klicken.